Ja, das leidige Thema der Cookies und zwar geht es hier vor allem darum, dass man eigentlich überall die Cookies akzeptiert und ich zeige dir jetzt in diesem Video, wie das funktioniert, dass eben nicht überall du verfolgt wirst und du hast eben auch die Möglichkeit, das Ganze noch ein bisschen ja, ich sag mal, zu steuern. Und meistens sind diese Cookie-Meldungen hier jetzt im Beispiel der Süddeutschen Zeitung so darauf ausgelegt, dass man hier direkt auf diesen Akzeptieren-Knopf klickt. Und man sieht es kaum hier unten rechts, Einstellungen. Und das ist der Punkt. Sucht auf jedem einzelnen dieser Cookie-Meldungen irgendwo einen Einstellungsbutton oder meinetwegen nur essentielle Cookies zulassen oder Cookies selber auswählen. Das sind so ganz verschiedene äh Titel, die sie da benennen, bei mir zum Beispiel auf der Webseite, da kannst du einfach den Haken rausnehmen und jetzt sind wir ja sogar so weit schon, dass gar nichts vorausgewählt werden darf, sondern äh, gemäß dem Urteil von äh, dem Bundesgerichtshof in Deutschland muss jetzt neu alles so dargestellt werden sein, dass es klipp und klar dargestellt ist. Also man darf nicht schon äh, die Checkboxen abgecheckt haben, sondern man muss das aktiv selbst hinzufügen. Und äh, ja, also irgendwann schreibt man uns dann mal noch vor, dass wir, wenn wir das Internet öffnen, dass wir da schon äh, grundsätzlich die Zustimmung geben müssen, äh, dass wir dann während dieser Zeit noch äh, aufs WC oder auf die Toilette gehen dürfen. Ne? Also ganz ehrlich, wenn ihr nicht dauernd verfolgt werden wollt, dann geht hier auf die Einstellungen und Meistens ist dann, wenn man in den Einstellungen drin ist, auch hier wieder alles akzeptieren, ist natürlich wieder äh, dunkelgrau jetzt in dem Fall. Nein, sondern hier die Auswahl speichern und jetzt ist das Ganze natürlich gespeichert. Das heißt, jetzt werdet ihr nicht über die ganze Webseite hinweg verfolgt. Also mein Appell an euch ist wirklich, äh, übrigens Gott hab ihn selig, Uli Stein, ich mag seine äh, Cartoons sehr. Schaut einfach darauf, dass ihr wirklich keine dieser Cookie-Meldungen und so weiter äh, einfach blindlings irgendwie bestätigt, sondern wenn ihr nicht verfolgt werden wollt, dann macht diese Einstellungen, schaut euch diese Boxen mal ein bisschen an und geht nicht einfach nur blindlings darauf los. In dem Sinne, schönes Wochenende und bis bald.